Am 1. Oktober fand im Café Kralle im Berliner Wedding eine Infoveranstaltung zur Gefangenengewerkschaft statt. An dem vom Händeweg vom Wedding-Bündnis organisierten Abend wurde über gut ein Jahr Bestehen der Organisation von inhaftierten ArbeiterInnen und Verbündeten resümiert. Ihr hört im Folgenden den etwa einstündigen Mitschnitt der Veranstaltung. Ich wurde 2007 ähm, inhaftiert. Hintergrund: vermeintliche tatsächliche Mitgliedschaft in der militanten Gruppe MG, eines militanten, clandestinen Zusammenhangs, der von 2001 bis 2009 äh, existierte. Zum Teil über äh, das Publizieren und auch das äh, aktionsmäßige Begleiten eine gewisse Relevanz vielleicht hatte in der radikalen Linken. Andere würden es vielleicht bestreiten. Äh, das ist ja dann heute hier nicht das Thema. Ähm, das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich zu dreieinhalb Jahren verurteilt wurde nach dem Staatsschutzparagraphen 129, also Mitgliedschaft in einer sogenannten kriminellen Vereinigung. Das ist so vom Strafmaß her nicht sonderlich spektakulär, wenn man das so abgleicht mit den 70er, 80er Jahren. Hat aber zumindest für mich bedeutet, dass ich den Eindruck gewinnen konnte, auch aufgrund meiner diversen Stationen, was Haftanstalten anbelangt, Untersuchungshaft, offener Vollzug, geschlossener Vollzug, dann in Berlin-Tegel, dass ich dann in etwa ähm, weiß von dem, was dann hier heute Thema sein wird. Ähm ich bin in den späten 1980er Jahren sozialisiert worden, also zu einem Zeitpunkt, als es noch ja, mehr oder weniger agile, kollektive politische Aktivistinnen und Aktivisten hinter Gittern gegeben hat. Ähm ich hätte selbst nicht gedacht, dass mich das doch derart stark geprägt hat, weil ich dann, als ich selbst im geschlossenen Vollzug war, mit einer Situation konfrontiert wurde, wo ich nicht in Ansätzen, diese Abziehbildchen, die ich dann so im Kopf hatte, im realen Knastalltag habe wiederfinden können, sondern war mit einer Situation konfrontiert, dass ich de facto mich auf gar nichts organisatorisch innerhalb der Haftanstalten hätte stützen können, sondern dass ich dann als notorisch linksradikaler inhaftierter Mensch gucken musste, wie ich als politisches Subjekt hinter Gittern für mich ein Auskommen finde. Ähm, es gibt zwar durchaus äh, noch vereinzelte Strukturen, gerade über die Rote Hilfe International, die versucht zumindest ein gewisses Kontaktnetz auch ähm, im internationalen Rahmen aufrecht Das ist aber nach dem, was ich dann so feststellen musste in den Haftanstalten, in denen ich war, erstmal keine Organisationsstruktur, die in Anführungszeichen in der Haft massenkompatibel ist. Und ähm, da ich außerhalb der Hafttore als Basisgewerkschafter unterwegs bin, zum einen bei den Industrial Workers of the World, bei den Wobblies, der sehr traditionsreichen, klassenkämpferisch orientierten militanten Gewerkschaft, die 1905 in den USA gegründet wurde, sehr frühzeitig sich gegen den weißen männlichen Arbeiterchauvinismus äh, positionierte. People of Color, Frauen, äh, waren äh, nicht nur innerhalb der Idee organisiert, sondern äh, haben auch eine zentrale Rolle gespielt. Gleichzeitig bin ich äh, bei der V, bei der Freien Arbeiter-Arbeiterinnenunion, auch einer sehr traditionsreichen, ja, syndikalistischen ähm, Basisgewerkschaft. Und äh, mein Ansatz war, zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, vielleicht so eine gewerkschaftspolitische Idee, die ich draußen versucht habe, praktisch äh, für mich und mit anderen äh, wehren zu lassen, auf die Haftverhältnisse zu übertragen. Das war so als Gedankengang schon total ambitioniert, zeigte sich dann in den Korrespondenzen mit Kollegen und Kolleginnen draußen als mehr oder weniger nicht nur wagemutige Projektidee, sondern auch als eine Projektidee, die niemals zur Wirklichkeit werden kann. Das war dann durchaus auch desillusionierend. Ich hatte allerdings zwischenzeitlich den Eindruck, dass es auch letztlich ein sehr reales Abbild, A, was ich in der Haft wahrgenommen habe, und B, was ich dann selbst auch äh, so an Strukturen äh, draußen seit zweieinhalb, zweieinhalb Jahrzehnten so äh, kennengelernt habe. Nun habe ich dann in der Haft ähm, natürlich diverse Menschen äh, kennengelernt und gesprochen und versucht, in Anführungszeichen zu, zu sondieren, ob es in irgendeiner Form Potenzial gibt äh, von Inhaftierten, die ganz authentisch aus dem Knast heraus initiativ werden könnten, werden wollen. Im Grunde habe ich da jetzt erstmal nur einen Menschen gefunden und das will ich auch ganz ähm, stark betonen. Das ist Mehmet Alkohol. Mehmet Alkohol ist ein Langzeitinhaftierter, inhaftierter Büstdauer 22 Jahre, hat von den 22 Jahren jetzt etwa 20 äh, runter. Ähm, Mensch ohne deutschen Pass, das heißt, ähm, dass nach den 22 Jahren plus X äh, die Abschiebung äh, folgt. Ein Mensch, der sich in der Haft äh, fortgebildet hat, Jura studiert hat, abgeschlossen hat den Studiengang. Und ähm, im besten Sinne des Wortes äh, renitenter Gefangener ist seit äh, vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, mit Mehmet ähm, hatte ich dann Gelegenheit, ähm, ja, in so einen intensiven Austausch zu treten, auch wenn uns jetzt erstmal so politbiografisch, Herkunft, Hintergründe, wenig bis gar nichts äh, verbunden hat, gab es dann aber doch ähm, ein, zwei zentrale Momente, äh, an denen wir dann in unseren Diskussionen angeschlossen haben. Und zwar einfach an den Überlegungen. Gibt es trotz der Fragmentierung, der Fraktionierung der, der Gefangenschaft, trotz dieser eigentlich nicht zusammenführbaren ähm, biografischen Hintergründe, Herkünfte, Ko Konfliktpunkte, Schnittstellen, Kreuzungspunkte, an denen Inhaftierte trotz dieser hochgradig ausdifferenzierten äh, Knastwelt zusammenkommen? Ja, und es gibt diese Punkte. Und die sind. Ich wollte es ein bisschen dynamisch halten. <lacht> Genau, die Arbeitswelt hinter Gittern, die, die sprichwörtlich unter Verschluss gehalten wird. Äh, bundesweit äh, sind etwa 65.000 Menschen inhaftiert. Entgegen vielleicht so der öffentlichen Wahrnehmung ist das äh, von der Tendenz her eine abnehmende Zahl von inhaftierten Menschen. Ähm, von den 65.000 inhaftierten Menschen, äh, angefangen von u sogenannter Maßregelvollzug, äh, Strafhaft, offener Vollzug, befinden sich etwa 40.000 bis 45.000 Menschen in Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, für jeden Inhaftierten, da auch vor dem Hintergrund ja in der überwiegenden Zeit der Bundesländer weiterhin die modifizierte Zwangsarbeit in Form der Arbeitspflicht hinter Gittern gilt, gibt es einen Schnittpunkt, an dem sich die Inhaftierten Tag ein Tag austreffen, und zwar in der Werkbank. Allen ist Bewusst, das fühlen sie nicht nur, das artikulieren sie auch auf unterschiedliche Art und Weise, dass an den Arbeitsbedingungen was nicht stimmen kann, an dem sogenannten Vergütungssystem nicht was, was nicht stimmen kann und dass es eigentlich auch nicht äh, stimmig ist, dass man den Knastalltag sich selbst derart verkompliziert, dass man im Grunde diesem staatlich angelegten System des internen Hauen und Stechen folgt, indem man halt ähm, auch sich in irgendeiner Form in Klickenstrukturen aufhält, versucht in irgendeiner Form, äh, Anführungszeichen, Parallelgeschäfte zu organisieren und gar nicht im Blick hat, ähm, dass möglicherweise zumindest an bestimmten zentralen Punkten in der Haft so etwas Ähnliches wie so ein Zusammenkommen stattfinden kann. Das waren so unsere Ansatzpunkte, zu schauen, ob das eine reale Chance haben kann, die Arbeitswelt in den Fokus zu nehmen, zu gucken, ob sowas ähnliches wie eine Kollegialität, möglicherweise sogar Solidarisierungseffekte auszulösen sind. Wenn man sich bedenkt, Zwangsarbeit ist scheiße, das äh, Entlohnungssystem bewegt sich knapp oberhalb der Gratismarke, die Werksmeister äh, stehen hinter dir, weil sie haben dafür zu sorgen, dass Pensumsvorgaben, Akkordbedingungen äh, realisiert werden. Und das acht Stunden am Tag. Und dass ich da dann äh, in den äh, Menschen... Äh, was regelrecht anstaut, was eigentlich nur ein Ventil braucht, um sich erstmal zu organisieren, zusammenzufinden und möglicherweise auch wirklich ganz konkret initiativ zu werden. Das war zumindest vor 16 Monaten äh, eine Überlegung und letztlich ähm, auch erstmal nicht mehr als eine Hoffnung. Aus diesen zwei Menschen, Mehmet äh, und mir in Tegel, sind aktuell bundesweit 850 geworden. Nicht nur einer Haftanstalt, sondern knapp 70. Das hat derart viele Folgewirkungen, ähm, weil wir haben nicht auf irgendwas ressourcenmäßig zurückgreifen können. Es gab keine Struktur draußen, die das äh, in irgendeiner Form quasi von draußen nach innen getragen hätte und, und dort publik gemacht hätte, sondern das ist letztlich von zwei Individuen, die sich vorher nicht kannten, die sich draußen vermutlich auch nicht mehr begegnet wären, äh, initiiert worden. Das ist hat allerdings den Vorteil, dass es eine hochgradig authentische Kiste ist. Also es gibt sozusagen keine Fremdsteuerung von außen, das ist äh, von innen heraus entstanden und entwickelt sich weiterhin äh, von innen fort. Und die Kolleginnen und Kollegen äh, sind auch die Stichwortgeber und wir versuchen das ja im Grunde nur hier zu multiplizieren und als äh, Sprachwort zu fungieren. Ähm, das klingt jetzt auch so in der Rückschau und äh, so wie das äh, vorgetragen ist, alles viel reibungsloser und blatter und geradliniger, als es letztlich war und äh, jeden Tag ist, ähm, aber um einfach mal, auch wenn es äh, beinahe sprichwörtlich so ein bisschen blendet, aber so einfach auch Zwischenergebnisse zu zeigen und das äh, lässt sich ja dann unter anderem auch so an Publizität äh, ablesen. In den äh, letzten zwei, drei Tagen äh, gab es etwa ein Dutzend Veröffentlichungen äh, zur GGBO und zwar äh, bundesweit und für Inhaftierte, auch entgegen der äh, üblichen Meinung, ähm, haben Tageszeitungen eine ziemlich große Bedeutung und gerade Lokal- und Regionalzeitungen, weil die in den einzelnen Haftanstalten in der Regel äh, kostenlos ausliegen und auch äh, konsumiert werden. Wer welche kannte schon die Nordwestzeitung aus Oldenburg, die ist aber für das westliche Niedersachsen total wichtig. Die Überschrift von vorgestern, Klage über Billiglohninsel, Knast, Gefangene fühlen sich ausgebeutet, Landesregierung widerspricht, klar. Dann einen Tag später, dann doch schon ein sehr, sehr renommiertes Blatt, zwar auch lokal verankert, aber schon mit einer bundesweiten Ausstrahlung, die, die neue Osnabrücker Zeitung. Gefangene fühlen sich ausgebeutet, Gewerkschaft, damit sind wir gemeint, kritisieren billig, Löhne hinter Gittern, Justizministerium, Doppelpunkt, Häftlinge leisten ihren Beitrag. Darauf werden wir noch zurückkommen, auf jeden Fall. Heute Nürnberger Nachrichten, ganz andere Ecke, eigentlich ein ganz solides sozialdemokratisches Blatt, macht dann heute im Inteil groß auf, Gefangenengewerkschaft fordert Mindestlohn, für Inhaftierte ist Arbeit Pflicht, geregelte Tätigkeit soll fit machen, für straffweis Leben, doch Rentenansprüche gibt es nicht. Was heißt das? Das heißt, dass wir innerhalb von wenigen Monaten über die, auch schon bei einer penetrante Form der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, der hat auch bundesweit in die Breite gelangt sind, dass das a. nicht mehr möglich ist, dass wir uns beispielsweise Tageszeitungen ignorieren, sondern im Grunde wird jede Presseveröffentlichung unsererseits in irgendeiner Form registriert. Mitunter ist das schon, dass wir äh, Anrufe bekommen und gefragt wird, äh, habt ihr nicht was Neues? Und darum gebeten wird, äh, so eine Art Exklusivanspruch äh, abzuleiten und ja, der oder die Erste zu sein, die äh, mit der Meldung dann äh, vertraut gemacht wird. Und zum anderen heißt es auch, und das ist natürlich dann der Etappensieg, dass das äh, für den Justizapparat nicht mehr möglich ist und schon seit Monaten nicht mehr möglich ist, auf unsere Tätigkeit nicht zu reagieren, uns zu ignorieren und in irgendeiner Form als ja, Klientelgruppe einer, eines sozialen Milieus äh, abzutun, was so auf, dem, auf der Ranking-Skala vermutlich knapp unterhalb oder knapp oberhalb von Geflüchteten äh, sich befindet. Nee, nee, nee, diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Und äh, das ist auch so ein Moment, ähm, was in dieses ganze Projekt äh, sprichwörtlich auch befeuert, weil, und das ist halt ganz entscheidend, Inhaftierte haben in der Regel wenig bis gar keine sozialen Kontakte und haben in der Regel in ihren biografischen Verläufen wenig bis gar keine sozialen Bindungen, gar Kollektivstrukturversuche kennengelernt und jetzt spüren sie, dass sich a, Menschen draußen für sie interessieren, dass es einen Resonanzboden offenbar gibt, dass es äh, Möglichkeiten gibt, Rechte, die Mensch selbst im Knast äh, formuliert hat, die danach draußen getragen werden, dass sie zumindest äh, registriert werden müssen, mitunter sogar auch äh, verhandelt werden müssen. Also diese Dekanen sind tatsächlich vorbei, dass a. die bundesrepublikanischen Haftanstalten eine gewerkschaftsfreie Zone sind und die Dekanen sind auch frei dass inhaftierte Beschäftigte, Beschäftigungslose und generell Gefangene äh, einfach so weiterhin unter sprichwörtlichen Verschlussbedingungen gehalten werden können. Ähm, auch das klingt dann in der Summe wieder wie so eine einzige Erfolgsgeschichte und ähnliches mehr. Dahinter steckt eigentlich... Äh, auch ein ganz, ganz ganz kleiner Kreis bundesweit, der sich Tag ein, Tag aus äh, bis zum Anschlag hin äh, aufreibt und versucht, diese Struktur, die täglich wächst, äh, aufrechtzuerhalten. Aber dann gibt es halt auch immer wieder Momente und das sind dann äh, die tragenden Momente, die äh, die Aktivistinnen und Aktivisten äh, draußen äh, nicht nur weitermachen lassen, sondern versuchen, verstärkt äh, zu agieren, nämlich dann... Wenn dann über äh, Umwege, uns dann ist jetzt nur ein Beispiel von Dutzenden, vermutlich Hunderten, wenn es dann Inhaftierte schreien. Äh, das ist ein Inhaftierter aus Bremerförde in Niedersachsen. Bremerförde ist ein teilprivatisierter Knast. Dahinter steckt einer der größten ähm, Baukonzerne, BAM. Das ist so ein niederländischer Baukonzern, der unter anderem auch so in der Knastwirtschaft unterwegs ist, auch einen Knast in, in der Schweiz hochgezogen hat. Ein weiterer großer Baukonzern, der in diesem Milieu ähm, groß unterwegs ist, ist äh, Hochtief beispielsweise, war Billfinger Berger. Und der Kollege aus ähm, Bremerförde äh, schreibt uns: Ich selber arbeite im Betrieb 3 und kriege Zeitlohn, weil ich nicht einsehe, Akkord zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind so: Wir werden ausgebeutet. Ausrufezeichen. Also wenn das, ähm, mit, sag ich mal, mit diesem Negativvorsatz bin ich ja dann auch so in die Kneste quasi hineingegangen. Totaler Entpolitisierungsgrad, die Leute sind alle aufgrund auch von vielen BTM-Erfahrungen sprichwörtlich äh, dicht ähm, und ähm, haben überhaupt ähm, keinen Sinn mehr für sich selbst, für Kollegen, für, für, für, für so ein Gefühl von hier stimmt was nicht. Das ist auf jeden Fall äh, widerlegbar und das äh, zeigt sich letztlich auch in unserer äh, Entwicklung und der ähm, Kollege... Schreibt dann weiter, auch nur so stichpunkthaft, das hier ist eine Geldmaschine, die haben schon kaum Geld und werden noch ausgebeutet. Viele Gefangene sind psychisch fertig und äh, sind auf Medikamente. Zwei haben sich in den letzten drei Monaten die Arme aufgeschnitten, weil die mit dem Psychoterror nicht klarkommen. Letztes Jahr ist ein Gefangener, Punkt, Punkt, Punkt, gestorben und alles wird vertuscht. Hier gelangt nichts nach draußen. Der Anstaltsleiter ist Ex-Staatsanwalt und die Staatsanwaltschaft in XX und das Ministerium in XX schützen ihn. Und so weiter und so fort. Das äh, erreicht uns äh, auch beinahe täglich. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe da keinen anderen gefühlsmäßigen Zugang, außer dass ich so ähnlich wie eine Verpflichtung äh, mitverspüre, dass ähm, jene Menschen sich a, selbst organisieren und dass sie äh, draußen ein Sprachrohr haben. Und das haben sie mit uns. Ähm. Das äh, ist eigentlich auch so ein Stück weit, alles so unter diesem Stichwort, so Vorlauf von allem, plus dann so ähm, aktuelle Momente. Habe ich es dann vielleicht nochmal zurückgeblendet, neben dieser Ursprungsidee der ähm, Gewerkschaftsinitiative aus dem Knast heraus, was natürlich auch entscheidend ist, um überhaupt eine Realisierungschance zu haben, dass ein Mensch sowas findet wie einen inhaltlichen Aufhänger, einen praktischen Anlass. Und in der Zeit des äh, vergangenen Frühjahrs, also 2014, ging ja durch jede Gazette, durch jedes äh, TV-Programm so die Diskussion um die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns. Und ähm, ein anderer äh, virulenter Punkt ist die, ähm, mal von der Arbeitslosenversicherung abgesehen, auch wenn die anders äh, und negativ, äh, äh, in negativer Art und Weise für Inhaftierte äh, gilt, weil bei der Arbeitslosenversicherung nur so als Fußnote wird entgegen von Beschäftigten draußen, werden keine Wochenende, äh, äh, Tage oder arbeitsfreien Feiertage mit äh, eingerechnet, sondern jeder real gearbeitete Tag. Das heißt, um überhaupt auf äh, so einen alg einsatz äh, äh, zu kommen, wenn Mensch irgendwann mal die Hafttore hinter sich lässt, muss Mensch so durchschnittlich ein Drittel, ein Viertel mehr arbeiten, äh, als das draußen der Fall ist. Das ist nur so ein Moment äh, der sozial- und arbeitsrechtlichen Diskriminierung, die hinter Gittern stattfindet. Ähm, genau, zum Thema äh, Mindestlohn. Da ist dann so äh, ziemlich schnell klar geworden, als wir uns dann so diese Vorfassung der Gesetzeswerke so anschauten, Hupsala, zum einen gibt es ja in der BRD das Zitiergebot, das besagt, dass irgendwie Recht oder Unrecht nur greifen kann, wenn es in irgendeiner Form schriftlich fixiert ist. Und in diesem Gesetzesentwurf und letztlich dann in der Fassung, die dann Gesetzeskraft erlangte, fehlt ein Klientel komplett. Es ist weder einer Übergangslösung unterworfen, noch ist es komplett ausgeklammert. Und das sind die inhaftierten Beschäftigten. Und wir reden hier halt nicht so, wie das dann pressemäßig zum Teil lanciert wird, leider auch von äh, Menschen aus dem DGB-Apparat, äh, hier von Einzelfällen, auch nicht von einigen Hundert, auch nicht von einigen äh, Tausend, sondern wir reden hier von 40.000 bis 45.000 Beschäftigten, die dem staatlich sanktionierten Lohn und Sozialdumping unterworfen sind. Und uns schien dann, dass das vielleicht der inhaltliche Aufhänger ist und der praktische Anlass, den schaffen wir uns selbst, indem wir uns einfach gründen und ganz minimalistisch, reduktionistisch einen Forderungskatalog aufstellen, der natürlich erstmal zentral für die Inhaftierten total lebensnah ist und vor allen Dingen auch eine hohe Anschlussfähigkeit in die Welt da draußen hat. Und ähm, das ist uns äh, offenbar gelungen über diese Formel ähm, Einbeziehung der inhaftierten Beschäftigten in den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und die komplette Sozialversicherung und das ein primär. Die Einzahlung in die Rentenkasse entscheidet, weil Inhaftierte zahlen nicht äh, in die Rentenkasse ein, erwerben keine Anwartschaften auf äh, spätere äh, Rentenzahlungen, obwohl das in der Urfassung ähm, und überwiegend ist das ja noch in, äh, in, in Kraft im Bundesstrafvollzugsgesetz festgehalten wurde, aber immer unter dem Vorbehalt äh, stand, dass ein er Bundesgesetz erlassen werden muss, damit dann äh, sozialversicherungspflichtige Abschirmung für Inhaftierte äh, greift. Und das ist seit 40 Jahren nicht der Fall. Ähm, also von meinem Polit-Hintergrund, ähm, wenn ich das jetzt so von ganz, ganz, ganz weit außen betrachte und damit so konfrontiert werde, dass ähm, Menschen, die aus dem linksradikalen Milieu kommen, ein Forderungskatalog basteln, der A äh, erstmal nur zwei thematische Aufhänge hat und dann auch nur Aufhänger hat, die so in den Bereich ja, des Sozialreformerischen gehen, maximal so liberaldemokratisch demokratisch sozialdemokratisch sind, das ähm, erzeugt auch möglicherweise so innerlichen Konflikt. Und das ist extrem da. Aber zurückgeblendet auf die Knastverhältnisse ist das, was wir an anschlussfähigen Formen äh, kreiert haben und tatsächlich publik gemacht haben und auch fest verankert haben, gleich das einer kompletten Umkrempelung des bundesrepublikanischen Strafvollzugs, weil er äh, a. mit so einer Form von gewerkschaftlichem Gegenwind, äh, der im besten Sinne des Wortes autonom ist, äh, a. hat er den nicht vorgesehen, b. kann er damit auch äh, nicht entsprechend umgehen, es wird auch nicht gelegen, das in irgendeiner Form einzufangen, und der andere äh, Hintergrund ist, dass das Knastregime bekanntlich so strukturiert ist, dass es eben nicht zu einer Kollegiali Kollegialität kommt, zu Solidarisierungseffekten kommt, dass äh, inhaftierte Menschen äh, sich nicht fügen, sondern sich regen. Das kommt ähm, im Grunde so äh, sowas ähnliches wie einer Sozialrebellion gleich. Aber wir als äh, GGBO stützen uns ganz explizit auf die Koalitionsfreiheit, gucken ins Grundgesetz, in den Artikel 9 Absatz 3. Da heißt es ja so sinngemäß, dass äh, da steht noch jeder Mann die Möglichkeit hat, Vereinigungen zu bilden äh, zur Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen, was dann de facto die Möglichkeit eröffnet, äh, Gewerkschaften äh, zu bilden. Darauf stützen wir uns, weil auch Inhaftierte sind Träger von Grundrechten. Der Apparat äh, negiert das äh, sehr, sehr, sehr häufig. Und daher wiederum das Zitiergebot geht und in keinem Strafverzugsgesetz der Republik festgehalten ist, dass Inhaftierte von diesem Grundrecht ausgeklammert sind. Es gibt Grundrechte, von denen Inhaftierte ausgeklammert sind, beispielsweise die körperliche Unversehrtheit. Man glaubt es nicht, aber das ist so. Und es ist beispielsweise auch im Grundgesetz ein Passus äh, fixiert, da steht da sprichwörtlich äh, oder wortwörtlich drin, dass Zwangsarbeit äh, bei Menschen, die äh, unter Freiheitsentzug, äh, Diktat stehen, äh, okay ist. Und ähm, das macht es natürlich wiederum auch komplett äh, schwierig, äh, sich dann auf das äh, BRD-Grundgesetz zu beziehen, aber letztlich schafft das den Freiraum und den äh, legit legitimatorischen Rahmen, den die Inhaftierten brauchen, um tatsächlich legal agieren zu können. Weil für Inhaftierte ist es total zentral, äh, sich in einem Verband zu bewegen, äh, der erstmal nicht äh, inkriminierbar ist. Weil, und da muss man, denke ich, Haft auch äh, erfahren, erlebt haben, ähm, Vollzugsbehörden haben mannigfache Möglichkeiten und Mechanismen, einem in der Haft äh, das Leben nicht nur schwer zu machen, sondern so, wie auch die Kollegen aus Bremer Förder geschrieben haben, diesen teilprivatisierten Knast, wo das äh, Akkordregime auch noch mal ein ganz anderes ist, äh, sprichwörtlich an den Rande des Wahnsinns zu treiben. Und ähm, das passiert jeden Tag, jede Minute und auch jetzt. Ähm, ja, Zumindest hat sich gezeigt, äh, trotz dieser sehr sanftfötig daherkommenden Forderungen, dass offenbar neuralgische Punkte getroffen wurden, weil sonst äh, hätte das möglicherweise die Fort den Fortbestand der GGBO gar nicht äh, möglich machen können. Und zum anderen äh, belegen das auch die äh, Reaktion von Apparatseite aus, weil die erste Reaktion, da sind wir so im Nachhinein total dankbar, der Justizbehörde oder der Anstaltsleitung in Tegel war, als dann die Initiative bekannt wurde, dass dann die Zellen von mir und von Mehmet geratzt wurden, äh, dass wir dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet haben, so ein, zwei Journalisten, Journalistinnen erkannten, äh, die das dann auch dann sehr schnell publiziert haben und einer der größtmöglichen... Schutzmechanismen für Inhaftierte ist äh, die Öffentlichkeit, die uns dann auch ziemlich schnell zuteil wurde, auch wenn es dann eher, erst mal in Anführungszeichen, linke äh, Spartenblätter so waren, die reagiert haben, aber es hat schon ausgereicht, um uns einen gewissen Gestaltungsspielraum zu geben. Und den haben wir jetzt derart ausgeweitet, dass jede Attacke, die uns gegenüber praktiziert wird äh, in den Dreckslöchern, äh, nicht mehr unbeantwortet bleibt. Und ähm, das ist natürlich jetzt so eine Art auch von Ränkespiel, was stattfindet äh, in verschiedenen Haftanstalten. Weil wir haben ja, um dann halt auch ähm, in den politisch interessierten Kreisen, sei es in gewerkschaftlicher Art, sei es äh, Menschenrechtsorganisationen, also wir decken so das Spannungs... Fällt ab von liberal bis linksradikal und dieser Pluralismus ist auch total wichtig. Und ich denke auch, die Gefangenenfrage ist eine bündespolitische Frage. War es auch in den 70er, 80er Jahren, wo ähm, im Zusammenhang äh, mit äh, Hungerstreiks äh, der Genossinnen und Genossen aus, der RAF, aus dem Widerstand äh, auch bis tief ins ökumenische Spektrum hinein versuchten, äh, Kontaktstränge äh, herzustellen. Äh, das ist erforderlich und das machen wir auch. Und ähm, an der Frage äh, gibt es zumindest für mich äh, politisch äh, nichts äh, zu kritisieren. Jetzt habe ich im Moment den Fahnen verloren, aber ihr habt ja zugehört, wo war ich denn gerade? Also, ah ja, Bündnispolitik, da war <lacht> genau. Und, ähm, ah ja, genau, jetzt fällt mir auch wieder ein, weil ähm, so diese ganze Projektidee war natürlich anfangs auch äh, gar nicht so im Detail ähm, auszufeilen, dass man schon wusste, wohin das denn so führt, wenn Mensch dann anfängt äh, zu laufen und sich zu bewegen. Ähm, es gab so zwischenzeitliche Überlegungen, äh, weil dann ja doch ein ziemlich schnell so eine Kontaktstrenge Richtung FAU stattgefunden haben, möglicherweise dann dort so aufzugehen als Sektion oder zu gucken, ähm, dass man, und das ist ja auch dann eigentlich auch so ein Wobbly-Thema, äh, Knast, Knastarbeit, äh, mittlerweile dort dann viel stärker sich äh, zu verlinken oder zu gucken, äh, dass man... Äh, bei Verdi oder bei anderen einzigen Gewerkschaften des DGBs, äh, wie so eine Sparte findet, äh, wo man schon unterkommen kann, ähm, gut, dass wir keines der drei, ähm, also keine der drei Möglichkeiten äh, ähm, gezogen haben, beziehungsweise hätte es auch viele, viele Schwierigkeiten bedeutet, sondern dass wir uns als eigenständige, kleine, äh, basisnahe Gewerkschaft äh, verstehen und schauen, von unserem Standpunkt aus, nicht nur so Kontaktstränge äh, herzustellen, sondern tatsächlich auch in Bündniskonstellationen unterwegs zu sein. Und da waren wir auch wieder auf der Suche nach anschlussfähigen Themen. Und da gibt es halt auch zwei ganz zentrale. Also zum einen, was die äh, prekäre Situation äh, der Inhaftierten Beschäftigten und vor allem auch der Beschäftigungslosen. Das heißt, du bekommst so ungenanntes Sozialgeld. Das sind äh, 38 Euro, glaube ich, aktuell. Damit vor dem Hintergrund, dass man seine TV-Pauschale äh, zahlen muss mit eine Strompauschale, irgendwie Zigaretten will, braucht Kaffee und so weiter. Das reicht vielleicht für drei, vier, fünf Tage. Gerade dann, wenn Menschen auch noch suchterkrankt sind, ähm, wurde es nochmal richtig kompliziert. Und das Feld äh, prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglohnsektor, das deckt sich ja auch mehr und mehr äh, mit äh, Beschäftigten, die äh, nicht in Haft sind. Und darüber haben wir dann halt versucht, so ähm, Verbindungslinien herzustellen, ja, um dann halt äh, so das, wie wir das dann so formulieren, das solidarische Band an expliziten Punkten zwischen drinnen und draußen enger und enger zu, zu knüpfen. Und der zweite große ähm, Themenblock, ist ähm, das, was so mit diesem ja, neumodischen Begriff des Union so äh, betitel betitelt wird. Also sprich, die Verhinderung oder Bekämpfung oder Behinderung von, äh, gewer eines gewerkschaftlichen Aufbaus, Betriebsräte bzw. generell gewerkschaftspolitische Aktivität in den Betrieben. Und äh, Union Busting, knassspezifisches Union Busting kennen wir natürlich auch. Also für äh, nicht wenige sich exponierende Inhaftierte stellt sich das gerade in der Anfangszeit äh, so dar, dass sie erstmal überhaupt keine Vorteile haben, sondern erstmal nur dem knastinternen Regime ausgesetzt sind und wir dann doch noch nicht die Organisationskraft haben, Hier wird's, äh nur in ein, zwei äh, Knesten, äh, wo das dann auch sofort äh, beantwortet werden kann, sondern die sind dann erstmal damit konfrontiert, möglicherweise von der Arbeit abgelöst zu werden, weil es gibt auch keinen Kündigungsschutz äh, für inhaftierte Beschäftigte. Es gibt auch keine Lohnvorzahlung, Krankheitsfall, Es gibt äh, Zustände, äh, die man so früher äh, so, ein, noch so aus äh, terroristischen, fordistischen fraud äh, Arbeitsprozessen so kennt. Und es gibt halt eine Insel, äh, wo die sich über Jahrzehnte gehalten äh, haben und das sind halt dann halt die äh, JVA-Betriebe. Deshalb setzen wir ja da auch an. Das geht dann hin zu Postzensur, zu vermehrten Zellen, Razzien, bis hin natürlich auch zu versuchen, inhaftierte, engagierte Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen im Knast selbst zu diskreditieren, indem dann geguckt wird, dass man eine bestimmte Clique von Inhaftierten gegen unsere Leute versucht aufzubringen und ähnliches mehr. Das sind so diese beiden thematischen Felder, wo wir dann vor allen Dingen dann so gewerkschaftsorientiert versuchen, Bündnispartner, Partnerinnen zu suchen, zu finden. Das ist uns auch gelungen. Also sie sind zum einen äh, Teil dieser äh, sich mehr und mehr bildenden Arbeitsunrechtsstrukturen. Ähm, Ursprung war ja so in Köln, in Berlin gibt es auch so eine Gruppe und da sind wir halt auch so dabei, trotz dieser im Grunde eigentlich gar nicht vorhandenen Kräfte mehr. Und alles, was so den Niedriglohnsektor äh, anbelangt, sind wir halt auch äh, mit Kollegen, Kolleginnen im Austausch und gucken, ähm, dass wir a, auch nicht inhaftierten Kollegen und Kolleginnen deutlich machen, oh, da gibt es noch ein Klientel, äh, was auch noch mal unter ganz spezifischen prekären Arbeitsverhältnissen ähm, vegetieren muss und eigentlich ist das doch, Kollege, Kollegin, äh, untragbar, äh, dass dort prekäre Arbeitsverhältnisse offenbar äh, nicht nur staatlich sanktioniert sind, sondern auch äh, einfach sofort bestehen, weil sich niemand drum kümmert. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass es doch total drittrangig ist, total egal ist, wo prekäre Arbeitsverhältnisse existieren, ob nun drin oder draußen. Sie sind zu skandalisieren und lässt sich aufzuheben und äh, lass uns doch zusammenkommen. Und mitunter klappt das ganz gut, auch wenn sicherlich noch eine Menge Berührungsängste da sind und ähm, ich auch nicht prognostizieren kann, dass aus der GGBO irgendwie irgendwann mal, was auch äh, viele, viele Hürden hat, eine wirklich dezidierte basisdemokratische Gewerkschaft wird möglicherweise sogar eine unionistische oder syndikalistische ich hätte auch so aktuell vermutlich große Schwierigkeiten inhaftierten so das modell des syndikalismus oder unionismus herzuleiten und die plausibel zu machen und zu erklären genau das ist es jetzt so viel nachvollziehbar ist es, bei diesen Kernforderungen zu bleiben, darüber über die Hebung der ökonomischen Klassenlage Bewusstseinsbildungsprozesse auszulösen und die lösen sich äh, mitunter rasant aus ähm, und zu schauen, äh, wohin das Projekt sich selbst entwickelt. Und von daher ist der Ausgang äh, total offen, äh, sowohl in die Richtung, äh, dass wir, also bundesweit gibt es etwa äh, 200 äh, Knastanlagen, also, der ganze Land besteht aus knesten und de facto ist es ja irgendwie auch so, äh, da haben wir noch sozusagen mit so ein bisschen Luft nach oben und natürlich so vom, von der Mitgliederzahl äh, gibt es halt durchaus auch noch ähm, Luft nach oben. Aber es gibt, ähm, und das äh, belegen so die Rückläufe, die wir aus den Knastanlagen äh, haben, faktisch keine Haftanstalt mehr in der BRD, äh, die nicht äh, schon mal damit konfrontiert wurde, dass sich da so Dubioses oder halb Dubioses Gewerkschaftspolitisches äh, organisiert und äh, einige va leitungen äh, viel äh, einbringen damit sich GGBO-Strukturen nicht auch noch bei Ihnen festsetzen, weil, das ist vielleicht auch so als Fußnote ganz wichtig, es gibt so in den Strafvollzugsgesetzen ja, so eine Art Betätigungsspielwiese für Inhaftierte, das ist die sogenannte Gefangene-Mitverantwortung oder Interessenvertretung oder Insassenvertretung hat verschiedene Titel. Das ist äh, im Gesetz äh, verankert, besagt so sinngemäß, dass sich Inhaftierte doch einbringen mögen, dass sie Vorschläge machen äh, möchten, dass sie auch immer wieder angehört werden, äh, so nach dem Motto, mit welchen Schoko-Regeln, der äh, Automat für die Besucher, Besucherinnen so äh, bestückt wird. Ähm, das ist natürlich nicht das, was uns äh, thematisch vorschwebt und das ist auch letztlich nicht das, was äh, engagierte Inhaftierte interessiert, obwohl, das äh, geben wir gerne zu, sich in diesen Gefangenen mit Verantwortung durchaus äh, agile ähm, und engagierte Inhaftierte aufhalten und versuchen auch trotz dieser auch nochmal sehr, sehr, sehr engen Rahmenbedingungen äh, im Sinne. Ähm, der Gefangenschaft ähm, ja, Knastpolitik zu machen, aber jede Initiative muss von oben, sprich vom äh, Apparat abgesegnet werden. Und nun kommen wir quasi als Parallelstruktur wieder mit dem äh, autonomen Stempel. Wir sind äh, geschützt de facto vom Grundgesetz und bewegen uns auch ganz bewusst nicht im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes, dann wollen wir uns ja selbst Ketten anlegen. Und das ist dann der eigentliche Clou an dem ganzen Projekt. Und damit äh, haben die Bundesrepublikanischen Vollzugsbehörden seit Jahrzehnten nicht rechnen müssen. Es gab immer mal wieder so kleinere Versuche. Also das GGBO ist, kein, GBO ist jetzt kein absolutes Novum, aber so in der Art und Weise, wie das konzipiert ist, wie sich das ausgedehnt hat, dann halt schon. Und sie werden früher oder später mh, auf uns zukommen müssen. Und dann wird sich das zeigen wie gut die Verlinkung dann mit ähm, linken Strukturen, Basis, gewerkschaftlicher Art äh, ist und wie weit bis zu dem Zeitpunkt ja, so die Politisierungsprozesse äh, innerhalb der Haftanstalten stattgefunden haben. Ähm, auch da so einfach äh, zwei Beispiele. Ähm, also wir haben einen ziemlichen Schwerpunkt, ähm, was möglicherweise erstmal erschrecken will, weil dann so bestimmte Assoziationsketten hochkommen in sächsischen Knesten. Also Sachsen äh, ist äh, total großartig ja, in den Haftanstalten. Also wir haben da so ein Knast wie Zeithain, das ist bei Riese, ein äh, Laden mit äh, 400 äh, Jungs. Ähm, da gibt es eine Handvoll von total aktiven ähm, Gewerkschaftern, die innerhalb weniger Wochen aufgrund dann ihrer, ich meine sehr positiv, Propaganda und Agitation und dann auch aufgrund des Supports von Presse draußen, von unserer Arbeit äh, draußen, mehr als ein Viertel äh, der dortigen Inhaftierten äh, im Rahmen der GGBO äh, organisiert haben. Und ganz klar sind die Leitlinien, das ist Kollegialität, das ist Solidarität, das ist Emanzipation, das ist Sozialreform. Sozialrevolution können wir so nicht nennen. Wir müssen das halt alles ein bisschen dosieren. Und ähm, ja, das verblüfft mich dann auch. Und richtig verblüfft bin ich dann. Ähm, das hat allerdings dann auch so ein bisschen damit zu tun, dass es so ein, zwei sächsische äh, Landtagsabgeordnete äh, von der Linksfraktion gibt, äh, die sich äh, sehr für die Inhaftierten einsetzen. Dass wir jetzt Anfragen aus sächsischen Knästen bekommen, äh, hast du nicht was von Rosa Luxemburg und äh, wir haben da irgendwie mal was gehört, können wir nicht Karten machen äh, mit ihrem Konterfeier und mit ein, zwei Sprüchen oder äh, wir kriegen dann äh, Anrufe mit dem Hinweis, Uli, hast du schon gehört, ich habt ihr schon gehört, es gibt in Sachsen den Versuch, inhaftierte Menschen, die keinen EU-Pass haben, keine Ausbildung mehr in den JVA-Betrieben machen zu lassen, weil diese äh, Gelder für diese Ausbildungsprojekte aus dem sogenannten EU-Sozialfonds generiert werden und dass Menschen ohne EU-Pass äh, davon äh, nicht mehr profitieren sollen. Das kann nicht richtig sein, was können wir dagegen machen? Wir haben schon die ersten Ideen, wir machen was dagegen. Das ist unter anderem äh, auch äh, sächsischer äh, Knastalltag der ziemlich konträr steht zu dem, was ich auch so ähm, für, für ähm, Assoziationsketten habe hatte. Ähm, dann, also vor dem Hintergrund der, der Population von inhaftierten Menschen sind so etwa 5 bis 6 Prozent äh, Frauen. Äh, wir haben auch mehr und mehr Kontaktstränge in Frauenknäste. So da, wo das äh, aktuell auch eine absolute rasante Entwicklung genommen hat, ist äh, Willig 2. Willig ist äh, eine kleine Ortschaft bei Köln. Äh, dort haben sich ähm, drei Frauen äh, sofort, äh, als sie dann mit der Idee dann so ähm, in Berührung kamen, breit erklärt. Einfach auch mal so Namen nennen. Das ist Anja und ähm, Stephanie Meyer. Das ist ein Ehepaar, was äh, im Knast äh, geheiratet hat. Dann äh, eine Petra Staudacher, die äh, von ihrem eigenen biografischen Hintergrund äh, noch niemals in solch einem Etablissement waren, noch niemals in solch einem Hinterraum waren und noch niemals eine Veranstaltung in solch einem Hinterraum wahrgenommen haben, aber für sich irgendwie klar haben, soziale Frage hintergeht, dann geht auch mich was an und äh, ich tue trotz meiner schwersten Erkrankungen was dafür. Und was halt auch nochmal hinzukommt, ähm, ich kann es jetzt erstmal nur so feststellen, wird es gar nicht großartig äh, geschlechtsspezifisch irgendwie äh, äh, konnotieren, aber das ist eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo erstmal nicht eine Person auf uns zukam, sondern wo drei Menschen auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen das zusammen machen. Wie gehen wir das an? Und das äh, hebt äh, die Akteurinnen äh, dort auch nochmal echt äh, ja, ein Stück weit äh, ab. Und so wie wir das äh, wahrnehmen, äh, versuchen die äh, nicht nur alles zusammen zu machen, sondern haben in dem Größten äh, Frauenknast in NRW äh, jetzt etwa 40 inhaftierte Frauen von etwa 200 äh, dort Einsitzenden ja, im Rahmen der GGBO gesammelt und ähm, haben dann jetzt auch schon die ersten äh, Pressekontakte eigenständig hergestellt. Es waren auch schon Journalisten, Journalistinnen dort, äh, haben Interviews geführt. Es wird auch so die, in den nächsten Wochen so die ersten äh, Erträge davon geben. Und das pusht ihn natürlich total. Ne? Und äh, wir stehen kurz davor, in der äh, JVA in Chemnitz ähm, was zu initiieren. Und äh, so könnte ich das jetzt unendlich äh, fortsetzen. Nur noch vielleicht äh, zwei Beispiele, um also diesen basisorientierten Ansatz äh, auch nochmal klar zu machen, der natürlich aufgrund dieser Mauern, die äh, zwischen uns liegen, äh, nicht so ohne weiteres äh, praktisch umsetzbar ist, was noch nicht in dem aktuellen Stadium wir haben so zwei Projekte, zum einen eine aktivierende Untersuchung, das haben wir natürlich so aus dieser Autonomiebewegung geklaut, da hieß das militante Untersuchung, auf den Begriff Militanz habe ich jetzt in dem Zusammenhang verzichtet, deshalb haben wir das aktivierende Untersuchung genannt, das ist so ein kleiner Fragebogen, sieben Fragen sind das, der auch in der Outbreak an unserer Postille zu finden ist, die auch gerne rumgegeben werden kann und wenn ihr da 50 Cent oder so noch übrig haben solltet, wäre es schön, ist aber ja keine Verpflichtung. Oder auch so ein, zwei Zeitungsartikel. Genau, das ist ein Fragebogen, wo wir die, unsere inhaftierten Akteure, Akteurinnen gebeten haben, ähm, einfach mal zusammenzutragen, welche externen Unternehmen lassen, unter welchen Bedingungen, äh, in welchem äh, Knastbetrieb produzieren. Wie sieht es mit dem Arbeitsschutz aus? Gibt es einen Einblick äh, in äh, Vertragswerke, beispielsweise zwischen der Landesbehörde XY und äh, dem äh, JVA-Betrieb XY? Also so eines unserer Lieblingsbeispiele, ist aber auch, unendlich äh, weiter aufzählbar ist, dass in der JVA-Polsterei in Berlin-Tegel, das ist übrigens der, die größte BRD-weit existierende Polsterei, auch der größte Ausbildungsbetrieb und die dortigen ausgebildeten Polsterer sind draußen sehr gefragt, weil die auch wirklich was können. Der hat beispielsweise äh, die gesamte Bestuhlung äh, des Berliner Abgeordnetenhauses äh, gefertigt, äh, kann man jetzt natürlich auch sofort wieder kritisieren. Äh, für uns ist natürlich jetzt erstmal ein Beleg, äh, dass kein Ausschuss produziert wird, äh, sondern dass wirklich Mehrwert produziert wird, und damit müssen wir ja arbeiten, um zu dokumentieren, ähm dass die Beschäftigten äh, hinter Gittern äh, Arbeitskräfte sind, dass ihnen der sogenannte Arbeitnehmerstatus zusteht, dass das wiederum eine Folgewirkung hat, dass das Betriebsverfassungsgesetz äh, greift und wirkt, was natürlich auch wiederum eine ganze Kette von äh, mehr Freiraum bedeutet. Das weiß der Apparat natürlich, deshalb würde er es auch ähm, torpedieren, torpedieren, torpedieren. Aber er ist mit einer zumindest stärker Werne-Gegenkraft konfrontiert. Und im Grunde ist das ja auch so... Pff, Meiner Form der Retourkutsche äh, äh, so für diese dreieinhalb Jahre, weil das muss ich ja auch irgendwie verarbeiten. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass das aktuell nicht der schlechteste Weg ist, äh, so zu agieren, auch wenn alle anderen Wege auch weiterhin äh, sinnvoll sind und äh, gut sind. Aber äh, ich versuche es jetzt erstmal so. Ähm, und der zweite <lacht> Ansatz äh, ist, dass wir äh, so ein Antragsformular äh, fertig äh, gestellt haben, wo Inhaftierte eigenständig, aber das können inhaftierte leider nicht kollektiv, sondern das müssen die eigenständig beantragen äh, ihren Mindestlohn einfordern gegenüber der va Arbeitsverwaltung. Das wird natürlich abgelehnt, ähm, aber auch das wieder ein Stück weit ähm, Auseinandersetzung, die stattfindet. Inhaftierte Kollegen, Kolleginnen diskutieren darüber, äh, füllen die Anträge gemeinsam äh, aus, reichen die dann ein, wissen natürlich, dass das dann wieder auch wieder ein bisschen Gegenwind bedeutet vom Apparat, weil es ja wieder eine eigenständige Initiative von Inhaftierten. Das ist ja nicht vorgesehen. Du hast dich ja zu fügen, nicht zu bewegen. Und, und, und. Ähm, und das andere, was äh, so eine beinahe tagtägliche Dynamik auslöst, ähm, sind natürlich dann so die äh, internen Schikanen und Repressalien, die greifen. Also ähm, gestern Abend äh, kam die Meldung aus unserem sächsischen Vorzeigeknast äh, Zeitein bei Riesam dass ähm, also unsere dortigen äh, Sprecher äh, Manuel Matzke und David Scholz einfach auch mal so diese Namen ähm, hin und wieder mal äh, oder viel stärker auch so in den Vordergrund äh, zu rücken, weil letztlich sind das die, die äh, mit den eigentlichen Rückwirkungen äh, Tag ein Tag aus äh, zu kämpfen haben und nicht ich, weil ich bin äh, in der relativen Freiheit draußen und kann mich ja auch äh, entsprechend bewegen und auch möglicherweise entziehen. Das können die äh, Menschen dort nicht. Äh, die sind auch gleichzeitig... Äh, in der GMV, also in dieser Gefangener Mitverantwortung, was eigentlich eine ziemlich geschickte Verknüpfung ist. Dort sind vorgestern Wahlen gewesen und nachweislich hat der Apparat dort Wahlmanipulation vorgenommen. Bedienstete sind in Haftstationen unterwegs gewesen, haben gesagt, aber Matzke und Scholz wird nicht gewählt, das sind Störenfriede, die bringen ja nur Unruhe und Unglück. Das ist äh, zum Glück natürlich, äh, ich meine es gibt nichts Korrupteres, als der Knast auch Bedienstete äh, äh, haben manchmal einfach Spaß daran, äh, interne Inhaftierten äh, mitzuteilen, die dann auch bewusst nach draußen dringen sollen. So ist das in dem Fall unter anderem auch gewesen. Und das ist jetzt in Sachsen in den nächsten ein, zwei Tagen ein relativer Skandal, weil sich dann wieder ein, zwei Landtagsabgeordnete eingeschaltet haben. Das bedeutet, dass wieder Inhaftierte sich bewegt haben, dass sie einen Missstand artikuliert haben, dass es Gegenwind gibt und dass das alles mehr oder weniger sich als Aktivität von und mit der GGBO abspielt und das ist auch gar nicht so falsch. Und deshalb war vorhin dann in Kontakt mit der Sächsischen Zeitung, mit der Dresdner Morgenpost und die werden das halt entsprechend aufgreifen, daraus so einen kleinen lokalen, regionalen Skandal machen. Morgen gibt es in der JVA, das sind die letzten Informationen, die wir gehört haben, so eine krisensitzung von der JVA-Leitung. Die einzelnen Bediensteten, die an der Manipulation nachweislich teilgenommen haben, sind schon abgezogen worden. Ich meine, das kennt Inhaftierte nicht. Ja? Das sind so diese kleinen Beispiele, warum ich trotz meiner völligen Ermüdung, Überfrachtung und äh, was mein körperlicher äh, Raubbau so anbelangt, dass so lange fortsetze, äh, bis dann tatsächlich äh, nichts mehr geht. Aber wir hoffen natürlich auch, dass ähm, gerade unsere Strukturen draußen größer und größer werden, weil wir sind gerade dabei und es gibt so zwei Bundesländer, da läuft es relativ gut an, da ja im Zuge einer äh, Föderalismusreform äh, 2006 äh, der Strafverzug nicht mehr Bundessache ist, sondern auf die Länder übertragen wurde und jetzt fast jedes Bundesland entweder dabei ist oder es schon formuliert hat, Landesstrafvollzugsgesetze kreiert, die sind zwar so von der Tendenz her oft sehr ähnlich, aber es gibt auch immer dann so Nuancen, deshalb werden wir mittelfristig versuchen, Landesverbände aufzuziehen, um dann halt auch der Dezentralisierung förderlich zu sein, auch der Regionalisierung, dass auch noch viel mehr Menschen, die sich auch dann durchaus exponieren wollen, sich einbringen können, um dann die Haftanstalten letztlich zum Politikum zu machen oder gerade auch die Arbeitswelt hinter Gittern. Das ist so ein ganz, ganz, ganz großes Projekt, was allerdings auch einen riesen, riesen Aufwand bedeutet, und ich bin noch nicht ganz sicher bin, ob das so aufgeht. Weil ich ja auch weiß oder festgestellt habe, dass wir eigentlich fast jeden Tag so Anfragen haben von Interessierten, sich irgendwie einzuklinken. Und dann passiert das, so wie wir es ja auch seit Jahrzehnten kennen, ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann bricht auch wieder ein Teil der Struktur ein, auch in den Haftanstalten, weil dann bestimmte Inhaftierte entweder verlegt werden. Das ist natürlich auch ein typisches Spiel der Haftanstalten, besonders renitente Gefangene mal so ein bisschen zu verschoben. Und hin und her äh, reisen zu lassen. Mm, und das heißt natürlich für die auch wieder, dass sie wieder von Null anfangen müssen. und ähm, Aber ich glaube, wenn sich so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten es sich nicht einstellt, dass sie auch äh, draußen äh, wesentlich breiter aufgestellt sind, dann werden wir... Ähm, nicht nur stagnieren, weil das Projekt kann glaube ich gar nicht stagnieren, sondern Stagnation ist dann in dem Fall nochmal viel stärker, auch so ein, so ein, so ein, so ein Rücklauf. Und es wäre verdammt schade, weil es ist auch völlig klar, also so ein Projekt innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre nochmal von Null aus dem Boden zu stampfen, ist dann vor so einem Hintergrund einer äh, Niederlage nicht ganz so einfach und äh, wäre echt fatal und äh, schade, weil die nassierten Beschäftigten, Beschäftigungslosen und die Solidarischen draußen sind dabei, ich will das gar nicht überhöhen, aber ähm, zumindest als Randnotiz äh, erwähnen, sind gerade dabei, A, so ein bisschen gewerkschaftspolitische Geschichte zu schreiben und vor allen Dingen ähm, Geschichte zu schreiben, was den Bundesrepublikanischen Strafvollzug anbelangt. Und da würde ich sagen, immerhin. Dankeschön. Jetzt habe ich auch welche, die mir schon immer Fragen einfach einwerfen. Ähm, läuft das für die Gefangenen ohne Probleme, also ohne Zensur oder ähnliches, irgendwelche Missstände, wie jetzt am Beispiel des Eigenbriefes, ähm, nach außen zu tragen? Ähm, also die überwiegende Kommunikation findet tatsächlich so über so einen herkömmlichen postalischen Austausch statt. Äh, wir haben Regelmäßig fälle, dass äh, Post äh, nicht ausgehändigt wird, äh, angeblich niemals angekommen ist, niemals äh, versandt wird. Äh, es gibt da in Permanenz äh, Blockadeversuche oder auch tatsächlich real wirkende Blockaden. Äh, mitunter hat das auch schon ähm, dazu geführt, dass so in ein, zwei Knästen der Kontakt de facto auch eingeschlafen ist, weil äh, die Inhaftierten nicht mehr ganz genau wussten, liegt das an uns, liegt es an der Vollzugsbehörde. Und das ist natürlich auch ein hochgradig sensibles Feld, weil wir haben eh schon die Schwierigkeit in den nur allerwenigsten Fällen und Situationen ganz zeitnah agieren zu können. Sondern in der Regel ist es immer eine enorme zeitliche Verzögerung und die Zeit in der Haft, die als sich verzögert sozusagen empfunden wird, ist doppelt dreifach so lang, als wenn wir das so draußen fühlen würden. Und das blockiert tatsächlich. Und damit arbeiten die Vollzugsbehörden. Allerdings gibt es vermutlich kein sozialer Ort der korrupter ist als der Knast. Also ich meine, in, in, in Tegel äh, muss allein für ein Haus müssen täglich 300 Gramm äh, Cannabis-Produkte rein. Ja, die müssen irgendwie rinnen, ähm, aber es ähm, kommt ja mitunter auch anderes rein. Ja, also was vielleicht dann sogar äh, noch bekömmlicher ist, weiß ich nicht. Ja, also das ist ähm, im Grunde ist das ähm, mit einem hohen Aufwand verbunden. Aber die Kommunikationsmöglichkeiten sind dann auch schon ziemlich vielfältig und äh, das ist auch kein Geheimnis. Nicht umsonst äh, gibt es ja auch die äh, regelmäßigen Razzien äh, in den ähm, Trakten. Ich wollte mal so Pi bei Daumen tippen, ohne dass, das, dass ich jetzt ein Geheimnis verrate, dass so in Tegel jeder zweite, dritte Inhaftierte irgendwie eine SIM-Karte hat, dass auf den äh, Stationen... Ähm, Handys äh, gebunkert sind, also es gibt so eine schöne Statistik, dass ein sogenannter Haftraum, also ähm, nennt sich das im Vollzugsdeutsch, die äh, meinem damit Zelle, es äh, so auf acht Quadratmetern etwa 200 äh, Versteckmöglichkeiten gibt. Also auch diese Kreativleistung von Inhaftierten, das ist einfach mal anzuerkennen, das muss mensch erstmal finden ja? und es äh, ist wirklich großartig, äh, also, äh, was da geht und, und, äh, und wie das praktiziert wird. Ähm, und mitunter äh, gibt es auch keine Haftanstalt, äh, wo es, auch nicht, äh, wo es ähm, total üblich ist, dass auch äh, einfach Sachen äh, von Menschen, die vor der ha Knastmauer stehen, äh, rübergeworfen werden. Ja? Und das wird dann halt einfach durch bestimmte Apparaturen dann aufgesammelt und ähm, Pausenmöglichkeiten. Aber wir als GGBO äh, nehmen ausschließlich den äh, herkömmlichen postalischen Weg, äh, weil das ist ja das einzig ähm, Rechtmäßige. Meistens äh, treten Leute als Einzelpersonen mit euch in Kontakt und fragen, wie hier, ich habe von euch gehört, wie kann ich mitmachen oder sagt mir mal was. Ähm, genau, und dann, also, oder, oder wie kommt auch, also, wie ist der Kommunikationsweg und, und mhm. die Mitgliedschaft? Oder mhm. wenn du sagst, so und so viele Leute haben sich dann da unter da und mhm. Label irgendwie versammelt? Ja, also wir ähm, arbeiten auch so ein bisschen identitätspolitisch und in dem Falle ähm, Finde ich das auch nicht falsch. Also also so ein Mitgliedsantrag ist ja beispielsweise in der Postille, da äh, Outbreak zu finden. Auch auf den Flyern. stimmt. Und dann, wenn wir es schaffen, bekommen die Inhaftierten dann auch äh, zeitnah so einen Ausweis. Wir stellen jährlich einen aus, um auch so ein bisschen zu gucken, ähm, wie sich so die Mitgliedschaft dann so verändert hat. Und ähm, Mensch glaubt es oder nicht, was das für eine Wirkung hat, wenn diese Teile, die Haftanstalten erreichen, rumgezeigt werden und darüber dokumentiert äh, wird ich bin zwar inhaftiert aber ich bin inhaftierter Gewerkschafter und inhaftierte Gewerkschafterin, das ist ein ganz anderes Ding ja, und das ist dann sozusagen ein, ein Rückgewinn von Autonomie Vielleicht die Menschen wollen das sicherlich für sich anders äh, formulieren, aussprechen aber das ist erstmal das Gefühl, was sich einstellt und deshalb ähm, bin ich ja dann auch ähm, zu so einem Wechsel von Kategorien gekommen also ich, äh, war er ja, als ich inhaftiert war, mehr oder weniger äh, aufgrund meines Polit-Hintergrundes und aufgrund äh, des äh, Staatsschutzparagraphenwerke, äh, äh, so der mehr oder weniger einzige nicht migrantische, linke linksradikale politische Gefangene. Und ähm, da man mit der Kategorie äh, keine breiten Wirkung in der Haft äh, erzielen kann, gab es für mich natürlich da dann auch so Überlegungen, ein äh, Etikett überhaupt, im Grunde ist es ja auch so eine Mischung aus Fremdzuschreibung und Selbstdefinition so, so, so, so, ganz merkwürdig. Ähm, und die Kategorie, die wir jetzt entwickelt haben, äh, ist A total massenkompatibel äh, und äh, ist Gewerkschafter, Gewerkschafter hinter Gittern. Und das nehmen die Leute an und das ist total toll. Wie man hat und ich würde es interessieren, wie das macht. also durfte ja raus und mhm. mit Uni mhm. setzen, oder wie ist ja. das? Also es gibt ähm, so ein, etwa ein Dutzend Haftanstalten die sind so ähm, koordiniert mit der Fernuni in Hagen, haben so etwas ähnliches wie so ein Schulraum, äh, wo dann die äh, ganz ganz wenigen Inhaftierten die äh, Möglichkeit haben, dann so ein Fernstudium zu absolvieren, ich konnte das zwischenzeitlich auch ähm, nach meiner Zeit an einer Buchbinderei, das ist allerdings auch ein sehr fragiles Ding, weil du da auch dann jeder, also Mehmet ist jetzt auch schon vor einem Jahr abgelöst worden, äh, weil da halt so eine Machenschaft da so im Gange war, äh, wo ihm was nachgesagt äh, wurde, dass er da kommunikationsmäßig ähm, Missbrauch begangen habe und seitdem ist er auch äh, ohne jeglichen äh, Erwerb in der Haft. Aber gut, das ist ein Teil ähm, dessen, was hier eingeht. Ähm, genau, und da hast du dann halt entsprechend Studiengänge absolviert und, und, und Jura. Und da gibt es noch so eine saarländische äh, Uni, äh, die das in Haftanstalten äh, partiell auch macht. Aber es sind bundesweit, weiß ich nicht, äh, ein paar dutzend Leute, die sie, äh, studieren. Und ähm, für so einen Zeit äh, hat sich das dann auch also diesen Raum auch dann irgendwie irgendwann erkämpft. Ja? Gut, in 20 Jahren hast du ja auch fast jeden Betrieb durch. Der ja? war in der Druckerei, in der Setzerei. J.V.A. Tegel ist, ist, ist eine Fabrikanlage. J.V.A. Tegel hat 14 handwerklich orientierte äh, Betriebe. Ja, und äh, ja, irgendwann ähm, durfte er dann auch studieren und hat dann ja, autodidaktisch ähm, sich dann einen Kenntnisstand erworben, äh, mit dem er jetzt äh, unter anderem auch gewerkschaftspolitisch, gewerkschaftsrechtlich äh, arbeitet. Ja. Was für ist das denn, da jetzt studieren hat? Wenn ich, also, ähm, na ja, zum einen äh, gibt es dann schon Eignungstests, die dann auch von dieser Fernuni dann so äh, gemacht äh, werden. Ja. Und ähm, dann, was so mein Fall war, war das öffentliche Druck. Ja. Also ich habe mich da halt entsprechend beworben. Dann ist das natürlich abgelehnt worden, irgendwelche Schubladen und dann vertagt, vertagt, vertagt. Dann gab es ein, zwei Presseartikel. Das hat dann schon ausgereicht. Dann so ein, zwei Fürsprecher, Fürsprecherinnen, die, und damit muss Mensch als Inhaftierter dann noch arbeiten, dann entweder ein Abgeordnetenmandat haben oder ein ganz wichtiger Jurist oder Juristin sind. Und das kann dann schon helfen. Nicht immer, aber kann helfen. Aber ob ich dann, äh, da ich ja noch ein großes offenes Verfahren äh, offen habe, wegen äh, vermeintlicher tatsächlicher äh, mg nachfolgeschafft falls ich dann äh, wieder mal einquartiert werden sollte, ob ich dann nochmal studieren habe, das weiß ich nicht. Also, so glaube ich kaum. Aber gut, ich habe ja dann auch ganz andere Sachen dann an die Vor. Ich muss ja dann auch an die Werkbank mit. Was äh, ja, hattest die Druckerei oder die Fabrik JVA Tegel angesprochen. Ne? Ähm, gab ja im August von euch ein ein Angebot, glaube ich, an die Tegel, mhm. äh, die Druckerei noch zu übernehmen, genau. weil es doch einfach die Effizienz äh, ja nicht wirklich gewährleistet ist irgendwie und wie die Auslastung ja gewährleistet Also, äh, wie sagt man? Jo, jo. Ja, ihr könnt genau. und, äh, noch, ja. könnte nicht auslasten. Das, das war, so, war so halb spaßig, meine ich meine, schon mit einem äh, ernsten Kern. Also A kannte äh, Mehmet die Druckerei in- und auswendig und weiß auch, was dort, ähm, also die Druckmaschinen laufen, ununterbrochen. Und zwar, zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz äh, wird äh, alles, was so in amtlichen Behörden an Druckvorlagen zu finden ist, vom Aktendeckel bis hin zu irgendwelchen äh, äh, Untermietsverträgen oder so, wird in der VA-Druckerei äh, hergestellt. Natürlich nicht zu Tarifen, die äh, Druckereien draußen aufrufen sondern da greift dann wieder der Billiglohn, das sind dann so haushaltsinterne äh, Umschichtungen, die stattfinden, die auch nicht publik gemacht werden. Und äh, wir haben dann festgestellt, weil es ja so einen Haushaltsplan gibt, wo ja so ein paar Sachen dann schon veröffentlicht werden müssen, dass in den letzten Jahren äh, die JVA-Druckerei, obwohl Tag ein Tag aus die Maschinen heiß laufen, hochgradig defizitär ist. Hm? Und dann ähm, war das so Memets idee und das äh, spricht dann auch wieder für ihn. Er hat sich dann hingesetzt und überlegt, wie das dann so macht, und dann entwickelt er was, und dann ist das auch äh, nicht nur, hat das nicht nur so Hand und Fuß, äh, weil im Zuge der Haushaltskonsolidierung. Ähm, ist es ja angezeigt, äh, zu sparen und äh, auch bestimmte Zweige abzustoßen, wenn sie nicht rentabel sind. Wir haben es für uns natürlich entsprechend umgedreht, satirisch gewendet und gemeint, äh, wenn ihr das nicht schafft, versuchen wir, diesen Betrieb gewerkschaftlich zu organisieren. Wir garantieren unseren Beschäftigten mindestens den Mindestlohn, absolvieren die Aufträge, äh, die sowieso Tag ein Tag aus eingehen. Allerdings rufen wir, um dann auch keine Konkurrenz für Druckereien äh, draußen zu sein, wie für Hinkelstein oder so, dann ortsübliche Tarife auf und wenn ihr das Projekt eingeht, dann ist es eine regelrechte Pionierleistung, da hat sogar die JVA dann auch noch was davon, die haben natürlich nicht darauf reagiert, aber zumindest hat es eine gewisse Publizität gehabt und ist dann im Kern schon auch ernst gemeint, weil es geht ja um Selbstorganisierung und letztlich dann auch um eine... Selbstorganisierung logischerweise der Beschäftigten und äh, das Beschäftigte, das äh, ohne Werksleitung und vor allen Dingen auch ohne Verzugsbehörde besser machen können, ist ja auch völlig klar. Äh, von daher liegt das äh, komplett auf Linie der GGBO. Ich habe vielleicht nochmal irgendwie, weil ich hatte ja so ein, zwei Passagen von einem Inhaftierten ähm, vorgelesen und über Umwege, um es einfach mal so plastisch zu machen, haben wir dann auch aus dieser teilprivatisierten äh, Haftanstalt so ja, Originalbelege. Das sind jetzt so ähm, Lieferungsscheine. Also ich komme auch irgendwie so vom äh, Fußballsport äh, ursprünglich. Das hat jetzt zwar mit dem Verein gar nichts zu tun, aber in Bremer äh, Förde werden so Merchandise-Artikel des FC Bayern München äh, gebastelt, verpackt und dann steht hier hinten Empfänger. Rewe und äh, an Rewe ausgeliefert äh, und dann dort äh, ins Verkaufsregal gestellt. Und hier geht es um Wackelboxer, ich wusste auch gar nicht, was das ist. Das ist der Wackeldackel, bloß ein Boxer, der dann so ein PKW ist hinten auf der Ablage, wackelt. Total originell. Aber damit werden wir jetzt dann auch mehr und mehr dann so die Fußballclubs ähm, konfrontieren, weil es ist äh, kein Einzelfall. Also... Ähm, es gibt kaum Bundesligist, der nicht über irgendwelche Subunternehmensstrukturen -Sub -Sub seinen Merchandise-Kram äh, unter anderem auch in den äh, Haftanstalten ähm, fertigen lässt oder zumindest äh, verpacken lässt, um das dann entsprechend in den Handelsketten äh, liefern zu lassen. Und der Kollege hat mal so einen Originallohnschein, das ist natürlich jetzt ähm, viel zu weit, um das ähm, zu sehen. Also es ist ja so, dass die sogenannten Vergütungsstufen 1 bis 5 so in etwa besagen, dann muss man allerdings schon die Vergütungsstufe 3 haben, dass das Vergütungssalär 9% des Durchschnitts der Einkommen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ausmachen soll. So eine ganz merkwürdige Bezugsgröße, die sich der Apparat da hat einfallen lassen. Vor ein paar Jahren waren es noch nur 5%. Da hat mal ein Inhaftierter sich bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt. Das war, glaube ich, 2002. Da ist es von 5 auf 9 erhöht worden. Und ähm, da sind da auch verschiedene Inhaftierten dran, äh, da an dieser äh, Schraube zu drehen. Und äh, dieser Mensch, von wo ich ein, zwei Passagen vorgelesen habe, der ist ja schon an sich sehr renitent, dass er da in diesem Knast äh, die Akkordbedingungen nicht mitmacht, sondern sich äh, nur zu Zeitlohnbedingungen ähm, ausbeuten lässt. Dafür kriegt er dann aber auch nicht die Lohnstufe 3, sondern nur die Lohnstufe 2. Und das sind auch nicht mal dann die 100% dieser 9% Bezugsgröße, sondern nur 85%. Und der Herr hat dann bei 40 äh, Wochenstunden äh, in der Woche 183 Euro und 9, äh, nur 43 Cent raus, also nicht mal 200 Euro. Und da gibt es ja nochmal so einen Aufteilungsschlüssel zwischen Eigengeld und, und Hausgeld, das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Letztlich hat er dann, neben dann weiteren Abzügen, weil es gibt ja auch keinen Fändungsschutz für inhaftierte Beschäftigte, hat er dann äh, 77 äh, Euro und ein bisschen, um äh, seinen Monat zu bestreiten. Und ja, also wenn die soziale Frage hinter Gittern ist total virulent und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, an dem richtigen Punkt. Oder ähm, dieser teilprivatisierte Knast in Bremer Förde ist ja von so einem großen Immobilien- und äh, Baukonzern errichtet worden. Besteht jetzt seit zweieinhalb äh, Jahren und die Berichte, die wir haben, äh, der Bau ist derart schnell hochgezogen. Es ist jetzt schon alles riesig, es regnet rein, also der hält auf jeden Fall nicht so lange, wie leider die JVA Tegel gehalten hat. Ähm, und das Interessante ist, dass dann selbst dieser Bauherr äh, diverse Unternehmen beauftragt, in seinem Namen dann äh, produzieren zu lassen oder Textilien herstellen zu lassen, und das ist dann halt so ein weiterer Lieferschein. Und ja, das ähm, erreicht uns, damit arbeiten wir dann. Haben ja dann jetzt ähm, Anfang der Woche dann die PM rausgegeben ähm, äh, zur Betriebslandschaft in Niedersachsen und die dann auch pressemäßigen Resonanzen hatte ich ja vorhin so ein bisschen äh, angetippt. Ähm, und das ist auf jeden Fall so eine äh, Zielwirkung, äh, die wir dann zumindest erreicht haben, dass ähm, diese Parallelwelt <lacht> Knast, die ja eigentlich hermetisch abgeriegelt sein soll, doch um einiges löchriger geworden ist. Und ähm, ja, das ist das Ergebnis des Engagements äh, solcher und ähnlicher Inhaftierter. Vielleicht so ein bisschen... Ähm kann man, mal, also kann man Sachen von euch verfolgen? Also ich denke mal, Einschläge, äh, mhm. Presse, äh, Seiten etc. Das ihr, aber so mhm. was publiziert ihr? Was habt ihr vor, wie so neuron? Also wir versuchen irgendwie noch vor Jahresfristen eine dritte Outbreak so herauszugeben. Das Material ist total da, aber es fehlt damit unter einfach so die Kraft. Dann soll über diese ganze Facebook-Kiste was so eine gewisse Medialität dann so auslöst, dann wirklich viel, viel, viel Veranstaltungen machen. Also ich glaube, ich habe seit November letzten Jahres, ich habe nicht mehr gezählt, 35, 40 Veranstaltungen so gemacht und der Wahnsinn hört auch gar nicht auf, weil also diese ganze Gewerkschaftsinitiative hat auch nicht. BRD-Rahmen ähm, hinterlassen, dass es jetzt dann von Mitte bis Ende Oktober eine Informationstour äh, durch drei österreichische Städte geben wird. Auftakt ist dann in der ÖGB-Buchhandlung mitten in Wien, äh, ist natürlich auch wieder so vom, vom Akzeptanzgrad ja, und auf ein bisschen einfach so setzen, äh, total wichtig und gut. Dann gibt es so ähm, Verzahnungen ähm, mit einer gefangenen Gewerkschaft aus Argentinien, der SUTBLA, eine äh, total lustige äh, Formation, so eine Mischung aus äh, weiß nicht, ehemaligen Fußballhuls und, und, und äh, soliden Ver Berufsverbrechern und dann gleichzeitig äh, aber auch äh, äh, Teil eines eher Mitte links äh, orientierten Gewerkschaftsdachverbandes äh, der CTA. Äh, dann haben die Wobbys ja seit anderthalb, zwei Jahren äh, ihre Gefangenenstruktur wieder reaktiviert, da gibt es auch äh, gute Kontakträte oder zur syndikalistischen Gewerkschaft äh, Schweden, der SAC, äh, die haben so etwa 25 Inhaftierte, ähm, dann gibt es so eine ja, linke NGO in der Türkei Nordkurdistan, die äh, überlegt, so dieses GGBO-Modell auf äh, türkisch kursche knäste modifiziert natürlich, äh, zu übertragen, äh, eben, ist, äh, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, das ist eigentlich zu viel. Ja. Ha. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, du meintest, dass, dass es auf 9% erhöht wurde ja. vom, vom, vom WGH. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe das, hab das untergelesen und da sind relativ viele Formulierungen drin, die aber auch anstoßen, das in nächster Zeit nochmal zu erhöhen. Ja. Siehst du das in nächster Zeit passieren? Ja, das war dann so, also ich, ich, ich habe ja mit dieser ganzen Juristerei auch wenig bis gar nichts zu tun, aber das ist dann aus unserer Sicht wieder wichtig, weil es heißt, dass diese 9% von dieser äh, Bezugsgröße äh, gerade noch so verfassungskonform sein und das liegt jetzt auch schon wieder 13 Jahre äh, zurück. Das äh, heißt, dass das äh, eigentlich wieder aufs, auf die Agenda müsste und da ja, sind auch durchaus äh, Kräfte dran, das auf die Agenda zu packen, dass es möglicherweise darüber dann so eine Erhöhung gibt. Ähm das ist natürlich wieder auch wieder so, ein, so eine Auseinandersetzung so äh, im engen juristischen Bereich. Aber für Inhaftierte Beschäftigte wäre es halt auch wieder ein Teilerfolg und ähm, ist auf jeden Fall total sinnig, äh, an der, auch an dieser Schraube zu drehen. Ja. Überlegen oder auch Mechanismen, halt so eine Bindung irgendwie auch, mhm. äh, weiterhin zu schaffen oder halt auch so eine Identifikation damit um ja. aufrechtzuerhalten. Ähm, das wäre. So. Ja, also, also, wir sind ja ganz bewusst auch äh, innerhalb und außerhalb der Haftanstalten präsent und existent. Das ist auch ganz und ganz wichtig. Das ist keine reine Knastgewerkschaft, sondern es hat ähm, inhaftierte, nicht inhaftierte Kollegen, Kolleginnen, die sich auf das Themenfeld Arbeitswelt, soziale Frage hintergeht, dann so fokussiert haben. Das ist sozusagen ähm, der Sinn und Zweck dieser Übung. Das ist deshalb auch ähm, immer wieder auch zu betonen, weil er ja so von Vollzugsbehördenseite versucht wird, ähm, uns äh, zu unterstellen, dass wir ähm, das, was im Strafverzugsgesetz über die Gefangene-Mitverantwortung als äh, institutioneller Betätigungsrahmen für Inhaftierte vorgesehen ist, dass wir den förmlich unterspülen würden mit unserer Initiative. Können wir aber gar nicht, da wir ganz anders konzeptioniert sind und äh, ein großer Teil der Aktivität ja auch außerhalb der Haftanstalten stattfindet und äh, deshalb werden wir mit dieser Argumentation auch nicht durchkommen, auch wenn wir es äh, gerne äh, hätten. Ähm, und dann ist das sehr unterschiedlich. Also es gibt ähm, einige Inhaftierte, die da entlassen wurden, wie Thomas Brockmann, der so in Bayern ähm, jetzt äh, die Sache koordiniert, äh, ein Linksparteimitglied, äh, äh, äh, hochgradig agil, sehr regelmäßig in der Haft, äh, in der Regel äh, Ersatzfreiheitsstrafen, Schwarzfahren, bestimmte Rechnungen nicht zahlen können, äh, was ja auch mehr und mehr äh, Menschen betrifft. Äh, der ist äh, gleich nach der Haft sofort äh, Aktiv geworden, andere inhaftierte, die das dann in der Haft uns gegenüber äh, so kundgetan haben, was sie es unbedingt machen wollen, haben es halt nicht gemacht, ist aber total nachvollziehbar, weil ähm, also wenn ich noch mal die Möglichkeit hätte, einen Ausweg zu suchen, äh, zu finden, hätte ich den vermutlich schon längst genommen, um aus dem auch wieder rauszukommen, ähm, weil es gibt schon so ein Bedürfnis, äh, also wirklich ähm, auch, auch physisch, Abstand vom Knast haben zu wollen. Ne? Weil ich bin ja, ich bin ja da auch nicht raus. Ich bin ja damit, ich bin ja, glaube ich, noch verschränkter mit der ganzen Situation aufgrund der tätigen Korrespondenzen und und auch ähm, der sonstigen Beschäftigung damit, als ich möglicherweise in Tegel war. Also die letzten Phasen von äh, Ruhemomenten äh, hatte ich in Tegel, als die äh, Hütte zu war und die ich mal wieder lesen konnte. Ja. Weitere Fragen sind irgendwie, oder ich weiß nicht, ob die noch gegeben. Vielleicht bist du ja noch ein kurzer Moment hier oder so. Ich weiß nicht, ob ja. die Bahn noch bekommen. Aber Pardon? Vielleicht muss die Bahn bekommen. Ja, ja, aber bin ich noch. Ansonsten bedanke ich mich halt total für ihn. Also vielleicht auch nochmal einen, einen Appell an alle, die hier sind, so ein bisschen auch die Arbeit weiter zu verfolgen und vielleicht sogar eine so die Mitgliedschaft vielleicht in Erwägung zu ziehen, um die Sachen noch ein bisschen zu unterstützen. Ich ähm, bedanke mich auf jeden Fall total und äh, ja, hoffe, dass wir noch mehr hören und... Äh, <lacht> Das durchhalten und äh, es ist immer mehr wertvoll. Ich danke dir, euch. Ja. Danke. Ihr hörtet einen Mitschnitt der Infoveranstaltung zur Gefangenengewerkschaft vom 1. Oktober 2015 im Café Kralle.